hey hey oliver schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video in diesem video ja möchte ich ähm, ja das nummer eins geheimnis mit dir teilen mit dem du schaffst mehr duplikation in deinem network marketing business zu erreichen und ja es ist ein geheimnis welches eigentlich kein geheimnis ist aber wenn du mehr duplikation in deinem in deiner downline haben möchtest dann musst du schauen dass es einfach ist ähm, Menschen, die verwirrt sind, ich schreibe das mal kurz hier. Ähm, verwirrte Menschen, die produzieren nicht. Ja, Machen wir auch mal hier so kurz als als stichpunkt mit dazu also wenn nicht klar ist was ist die aufgabe der person was sind die nächsten schritte was sollte sie jetzt ähm, genau machen dann äh, wird sie nicht produzieren sie wird nicht ins tun kommen und deswegen ist es wichtig dass du von anfang an ja deine prozesse so einfach wie möglich gestaltest, dass jeder der ähm, ins team kommt sofort weiß ähm, beziehungsweise durch eine kurze Einarbeitung weiß, was ist jetzt zu tun ähm, und wie tue ich es. Ja? Und ähm, das ist etwas, was mich immer wieder umtreibt. Auch ich versuche das täglich immer ja, einfacher zu machen, zu verbessern. Und ähm, ja, und da kannst du dir halt einfach täglich eine Frage stellen. Ähm, ja, wie kann ich es einfacher machen? Und das ist etwas, was ich nicht nur ähm, beim Sponsern rekrutieren ähm, versuche umzusetzen, sondern ähm, ja in meinem ganzen Geschäft ja einfach immer schaue, was kann ich noch einfacher machen, welche Dinge sind überflüssig, was kann ich weglassen, ähm, wie kann ich es vielleicht so formulieren, dass es. Ähm dass es leichter verständlich ist ähm, kann ich vielleicht ein video machen was die einarbeitung erklärt so dass ähm, der neue partner das äh, jederzeit immer wieder nachvollziehen kann sich das ganze anschauen kann ähm, wie kann ich ähm, viele videos vereinfachen um äh, ja vielleicht ein, äh, mit weniger videos auszukommen ja also alles Fragen, die du dir für dich einfach stellen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, dass bei dir die Duplikation nicht so ganz passt, nicht so ganz... Ähm ja, dass sie, dass sie nicht ein dass sie vielleicht auch gar nicht da ist dann musst du dich vielleicht einfach mal hinterfragen ob bei dir ja das geschäft einfach zu machen ist und ähm, wenn du ähm, die menschen wenn du es zu kompliziert machst dann werden es die menschen nicht verstehen und in dem moment wo sie etwas nicht verstehen werden sie es auch nicht ähm, in die realität umsetzen sie werden halt nicht handeln ja so und deswegen ist einfach wichtig immer sich diese frage zu stellen wie kann ich es einfacher machen ja und Genau, und das war es auch schon in diesem Video. Ja, Das ist das Geheimnis, wie du Duplikation im Network Marketing erreichst, indem du es einfach machst, dass es jeder, der bei dir im Business startet, auch relativ leicht umsetzen kann. Und wenn du das beherzigst, dann äh, wird auch Duplikation in deiner Downline stattfinden. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ja, maximalen Erfolg, alles Gute. Ähm, wenn das Ganze äh, hilfreich war für dich, dann teilst es doch bitte gerne mit deinem Netzwerk. Würde mich sehr darüber freuen. Ähm, falls du Lust hast auf eine Zusammenarbeit, findest du unterhalb des Videos ähm, alle weiteren Informationen. Und ja, in diesem Sinne, ach ja, ganz wichtig, Kanal abonnieren, nicht vergessen. Und ja, maximalen Erfolg, alles Gute, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.